Es ist wieder soweit, es ist Oktober, das Wetter ist Mist und das heißt, wir sollen Reifen wechseln. Dafür haben wir speziellen Gast da, ihr habt sie vermisst, Frau Kellerwerkstatt. Ahoi! Nach dem Intro geht's weiter. Hallo und willkommen in der Kellerwerkstatt. Es ist wieder mal ein anderes, etwas anderes Video. Ähm wir wollen heute Reifen wechseln. Das hat nicht unbedingt was mit einer Holzwerkstatt zu tun, aber es das heißt ja auch Kellerwerkstatt und Keller gehört zum Haus und Auto gehört zum Haushalt und da müssen Reifen gewechselt werden. Grundsatz ist eigentlich immer so, dass man die Reifen von O bis O fährt. Das steht für Ostern bis Oktober und wir haben jetzt wieder Oktober und jetzt ist es dran, die Winterreifen auf den Wagen zu packen. Und ich werde einmal zeigen, wie ich das Ganze mache. Ähm heißt aber auch, ich bin kein Experte. Also von daher, wenn ihr es selber machen wollt, nehmt das vielleicht nicht als Anleitungsvideo, sondern eher als Anregung. Es gibt sonst Fachbetriebe, die das machen und gerade beim Auto will man da ja nicht unbedingt in ein Risiko eingehen. Aber wie gesagt, ich wollte gerne mal zeigen, wie ich das mache, worauf ich achte und vielleicht interessiert euch das Ganze eher. Ja. Das Video wollen wir ja heute, wie gesagt, mit Frau Kellerwerkstatt machen. Die wird dabei aber nicht allzu viel reden, sondern mehr zeigen, was man da macht, um einfach auch zu zeigen, dass jeder das kann, äh, Reifen wechseln. Und äh, es geht jetzt einfach mal los. Wie immer gilt, die Werkzeuge, die ich verwende, verlinke ich alle unten einmal in der Videobeschreibung. Bevor wir loslegen können, brauchen wir einige Dinge. Zunächst mal einen Drehmomentschlüssel, dann passende Nüsse für die Radbolzen an euren Rädern und zuletzt ein Wagenheber. Ich habe zwar hier einen Rangierwagenheber, aber im Grunde genommen tut es auch der, der beim Auto dabei ist. Das benötigte Drehmoment findet ihr in der Betriebsanleitung. Bei mir steht das Ganze hier unter Reifen tauschen, aber es könnte auch Radwechsel, Reifenwechsel oder ähnlich heißen. Und zwar findet ihr hier drin, mit welchem Drehmoment die Radbolzen angezogen werden sollen. Natürlich brauchen wir auch Reifen und am Ende auch den Wagen. Achtet dabei darauf, dass ihr einen möglichst festen Untergrund habt, möglichst auch ohne Gefälle. Um die Radbolzen schnell rein- und rausdrehen zu können, nutze ich den Akkuschrauber inklusive Adapter. Die Bolzen werden mit der Akkuschrauber aber nicht festgezogen, dafür ist der Drehmomentschlüssel da. Außerdem ist es eine gute Idee, den Wagen zusätzlich gegen Wegrollen zu sichern. Den Wagenheber darf man nur an bestimmten Punkten am Wagen ansetzen. Diese sitzen in der Nähe der Räder und sind meist auch gut zu erkennen oder gekennzeichnet. Bevor wir den Wagen jetzt ganz hochbocken, wird erstmal nur das Rad leicht entlastet. Danach können die Bolzen gelöst werden. Es geht hier dabei nicht darum, die Bolzen ganz rauszudrehen, sondern nur den ersten schweren Widerstand zu überwinden. Danach darf sich der Wagen in ungeahnte Höhen erheben. Wenn das Rad wenige Zentimeter über den Boden schwebt, ist das gut genug. Nun kann das Rad vollends gelöst werden, aber passt auf, ein übereifriges Rad kann euch da durchaus entgegenkommen. Ein Tipp, den ich nur aus der Fahrschule kenne, ist, den Reifen unter den Wagen zu legen, denn für den Fall, dass der Wagenheber mal nachgibt, legt er sich dann auf den Reifen und nicht auf euer Bein. Und wenn man den Reifen dann schon mal unten hat, kann man einmal einen Blick auf die Bremsscheibe werfen, ob sich da irgendwelche Griefen gebildet haben und auch auf die Bremsklötze, wie da der Zustand ist. Jetzt ist es Zeit für den neuen Reifen. Nachdem wir uns vergewässert gewässert haben, dass wir jetzt auch den richtigen Reifen für die richtige Position haben, hier vorne links, können wir, nachdem wir uns über den Humor des Partners gefreut haben, den Reifen auf die Narbe aufsetzen. Dann drehen wir die Löcher in den Felgen so hin, dass sie mit den Gewindelöchern in der Narbe übereinstimmen. Jetzt können die Radbolzen auch schon eingesetzt werden. Wir verwenden den Akkuschrauber hier aber nur, um die Bolzen bis ans Ende zu drehen und auf gar keinen Fall, um sie damit festzudrehen. Die Reihenfolge, in der die Bolzen angezogen werden, ist hier auch wichtig. Am besten immer gegenüberliegend. Die Radbolzen können jetzt handwarm mit dem großen Drehmomentschlüssel angezogen werden. Endfest ziehen wir sie aber erst an, wenn der Wagen abgesenkt wurde. Bevor wir den Wagen aber erst absenken können, müssen wir den alten Reifarm rausholen und bei der Gelegenheit können wir ihn gleich mit seiner Position und am besten noch mit der Laufrichtung markieren. Hierzu nehmen wir am besten ein Stück Reide. Nun kann der Wagen soweit abgelassen werden, bis er Bodenkontakt hat. Nun ist es an der Zeit, den Drehmomentschlüssel auf das richtige Drehmoment einzustellen. Meine hat dafür ein Sichtfenster, wo man das grob einstellen kann und unten am Griff kann man eine Feineinstellung einsehen. So lässt sich das Drehmoment auf den Newtonmeter genau einstellen. Wir ziehen die Radbolzen jetzt so lange fest, bis der Drehmomentschlüssel einmal überspringt und dann mit einem vernehmbaren Klacken ja, die Drehmomenteinstellung auslöst. Danach sollten wir aufhören Kraft auszuwirken. Wir halten hierbei die gleiche Reihenfolge ein wie zuvor auch schon. Das Ganze müssen wir jetzt nur noch dreimal wiederholen und dann sind wir mit dem Wagen fertig. Das Festziehen der Radbolzen mit dem Drehmomentschlüssel sollte nach 50 bis 100 Kilometern noch einmal wiederholt werden. Wagen runter, Arbeit getan und am Ende nicht vergessen die Hände zu waschen. Das war Wie wechsle ich ein Reifen mit Herrn und Frau Kellerwerkstatt. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da, wenn es nicht so ist. Also, wenn ihr lieber was anderes gesehen hättet, danke, dass ihr zumindest so lange zugesehen habt. Wer noch nicht hat, darf gerne abonnieren. Und äh, ja, wir sehen uns bei den nächsten Projekten. Bis bald! Jo. Es ist Zeit, Reifen zu wechseln. Und zwar machen wir das mit einem speziellen Gast. Ihr habt sie vermisst, Frau Kellerwerkstatt. Ahoi und herzlich willkommen. Nach dem Intro geht es weiter. Frau Kellerwerkstatt. Hallo, nach dem Intro geht's weiter. Und dafür haben wir speziellen Gast, Sie ist wieder da. Frau oh, Kellerwerkstatt. Ahoi, nach dem Intro geht's weiter. Du bist im Bild. Falsch rum. Und wenn man den Reifen schon unten hat, kann man sich einmal den... Äh, äh, Bremsdings, Bremsscheibe, kann man sich einmal die Bremsscheibe angucken. Kellerwerkstatt, das heißt, das Keller, das Keller gehört zum Haus, ja, vor allem. Achso, nimmt er überhaupt auf? Mal gucken. Test, test. nee, macht er? Doch, macht er. Wenn es euch nicht gefallen hat, danke, dass ihr so lange zugesehen habt. Und das Telefon klingelt, das ist auch extra schön. Oh wir nochmal neu. <lacht> Kurzer Hinweis an eigener Sache: Im letzten Video, die zwei Akkuschrauber, die man dort gewinnen kann, ähm, da verändere ich ein bisschen die Teilnahmebedingungen und zwar verlose ich das Ganze nicht bei 10.000 Views, sondern jetzt ab jetzt in zwei Wochen. Wenn ihr es also noch nicht gesehen habt, guckt euch das Video in Gänze an und nehmt noch daran teil. Wie gesagt, zwei Akkuschrauber kann man da gewinnen und ansonsten noch viele andere nette Sachen.